Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Diablo 2. So, Kashia. Ich kann anhören. kaum glauben, dass ihr Blutrabe besiegt habt, obwohl sie eine Freundin war. Bete ich, dass ihr Blutrabe für immer verbannt bleiben mag. Ihr habt euch meinen Respekt verdient und die Unterstützung der Jägerinnen. Einige meiner besten Kriegerinnen stehen zu eurer Verfügung. Oha, das war einfach einmal ein von ihr. Und das ist einfach besessen oder wie auch immer. Mhm. Kratschen. Ich kann kaum glauben, wenn ich nur herausfinden könnte, wie es an Dariel gelungen ist, unsere Schwestern das zu verderben, verderben. Dann könnte ich vielleicht das Böse austreiben, das ihren Geist umwölkt Komm, wollen wir die anheuern? Diane nehmen oder? Hm. Wie macht man das? Der Söldner ersetzt einen aktuellen Söldner. Hast du wir schon? Na wo man? Haben wir echt gekannt? Uns rennen schon zwei noch. Echt? Die Tepo gehen in den Dorn. Noch nie gesehen, wie wir unterwegs waren. Ja, vielleicht haben wir eine geforderte Mission gekriegt, oder da ist mir... Warte mal, kann ich das reparieren, wie wir reparieren, oder was? Ich Hallo, ich bin Chasi, die Schuhe des Lagers. Es ist gut, dass ein hier ein paar kräftige Abenteurer auftauchen. Viele unserer Schwestern haben tapfer gegen Diablo gekämpft, als die, die Städte zum ersten Mal angegriffen haben. So Sie Diablo gehen als fest. erfahrene Kriegerinnen zurück, manche mit sehr mächtigen Gegenständen. Es scheint allerdings, als wäre ihr Sieg nur von kurzer Dauer gewesen. Die meisten sind seither an Dariel verfallen. Vorher. Ja. An Dariel ist anscheinend der Böse. Und an Diablo gibt es anscheinend. Oh, der hat hier ganz viele Waffen. Holy fuck. Alle Ausrüstung reparieren. Das mache ich mach jetzt einmal. Boom. Ist noch immer kaputt. Verkauft. Einfach gut kriegt dafür. Waffen. Waffen. Verschiedenes. Wüstung. Ja moin, Verteidigung 33 kostet halt 2000 aber es ist strong Hey, ich kaufe aber gar nichts Gutes Questlog Weg ja, ist der Rade Hm? Wir haben so eine Quest auf drüben Okay, ich suche nach Kane Geh durch den unterirdischen Durchgang zum Dunkelwald, such in, in den Iniflussbaum in und hol die Schriftrollen. Wo ist denn der Ja, bin Leutgerät. Genau. Okay. Oh. Ja. Okay. Mal schauen. Ja, der Boge geht mit unserem Witz du, Wo bist du hin? Ich habe jetzt aber Diane angeheuert. Tja. Die da meinst? Ich habe keine Ahnung, es steht irgendwie kein Namen. Ich habe keine angeheuert, aber... Ich habe auch angeheuert. Hat das für jenen auch nicht angeheuert, oder? Nein, ich glaube wir haben die für real gehabt. Das ist ja wurscht, die 114 sind überhaupt nicht da, wenn das. Ich weiß nicht, wie lange man die hat. Hehehe, wir haben richtig einen richtigen Squad. Gehen wir in den Friedhof unten rein oder. Nein, machen wir mal die Höhle da. Ich meine, unsere Quest wäre jetzt ja eigentlich irgendwo hin zu einem Baum gehen, aber woher weiß ich, wohin das ist? Ja, ich weiß nicht, zwar hier da rein oder da Ja, die Höhle da. Machen wir da mal rein? Ich bin ja nicht. Dann haben wir ja drei. Wenn sie zu strong ist, können wir abduften. Easy. Ich habe immer den gleichen Buff drin und der ist halt einfach broken. Keine. <lacht> Wie schnell er ist. Die schießt der Feuerpfeil, ja? Hab ich Nein, er hat noch nichts gemacht. Der ist ein bisschen auf Chill-Basis. Der ist nur zur mentalen Unterstützung mit. Mhm. schießt von da oben runter. <lacht> Ehre. Feuerpfeil. Also, den Pfeil sieht noch nicht so gut. Aber schau, ja, ihr habt einen Strong Boy. Und du hast einen normalen Pfeil. Mhm. Also, optisch schaut man eigentlich schon cool aus. <lacht> ich schau, der macht sogar einen ganzen, ganzen Dungeon-Hörter-Pfeil. Dann sehen wir eh so viele Kreaturen. Ich würde gar nicht so genau sehen, auch nur draufklopfen schnell. Und wieder vergessen, weil kriege ich auch solche Träume, wieder der Arne im Loading Screen oder im Trailer. Der was auch jedes okay, Mal nicht mehr den Traum von der Realität unterscheiden kann, weil seine Träume irgendwie so wahr werden. Ziemlich heftiger Shit. <lacht> Das sind auch 10 Wege. Und ich bin wieder da. Kann meine auch was mitnehmen? Leichte Rüstung klingt irgendwie gut. 8 Verteidigung, das ist Nutz. Ehre. Ich habe auch meinen Waffen noch einmal gekriegt. Ganz Ja da hinten, he he he. Der macht Buff Wuchtbucht und er steht wieder. Der hat auf dem Goldbunker da. Ja nur auf einem Gold. Ah, kann man eh drüber laufen? Ich hab gar nicht gewusst, bei Gold kann man drüber laufen. Da. Liegt aber so am Boden, kann ich halt so. Ah lol, nur Assassinen. Aber Assassine gibt's ja gar nicht aber hauptsächlich so looten Assassinen und Sachen, gell? Ja, gibt's schon, wenn du das kaufst. Ach so. Das Spiel kann man schon kaufen, gell? Ja. Vorbestellen wahrscheinlich. Also, ich finde, das Spiel macht ultra Bock. Vor allem, was einfach das Erlebnis von damals ist. Und dann noch zusammen, das ist richtig nice. Oha, jetzt die Sie nicht gesehen, die schauen einfach gleich aus. Halt. Die schießen einfach nur oben mich. Einfach mal <lacht> relaxen. Warte mal. Ah, mich, ohne mich, was machen. Und Und Zum Aufheben, ohne ich dann. Das ist einfach auf K Farmen, oder? Die seltenen sind bis selten, jetzt ziemlich strong. Hm. Da würde ich mir fast den teuersten kaufen, weil der ist wirklich nicht teuer bis jetzt gewesen. Außer also, pro Tag, ich weiß nicht. Aber ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin voll, das soll man seltener mitnehmen. Was ist denn das? Achso, Sockel ist das. Plus 20 Gift-Schaden über 2 Sekunden. Okay. Ah, der die Sockel frei sogar, oder wenn man es drüber baut, sieht man das. Ah. Cool. Er hat sogar mehr Damage, 1 bis 9. Neue Waffe kriegt, dann haben wir weg. Liga auf euch im Boden, da liegt alles im Boden. Und geht's aber immer weiter. Jo, leck. Hier vermögen wir gleich gerne die ganze Liste. Es funkeln alle? Oh mein Gott! Gehen wir jetzt extra Loot? <lacht> Geht mir Loot? Ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin schon wieder voll. Was brennt da? Eine Jägerin? Oh mein Gott! Was? Ich geh sie looten. Was sonst? Ich kann nicht noch mehr tragen. Eine schlechte Kappe, die kennt den Run schon. Aha. Der ist nicht gut. Stiefel, der ist gut. Oha. Hast du aufsammelt? Nein. No. Nein. No. Der ist nicht identifiziert. Ich habe ich ja also mit sogar. Der hat 3 Verteidigung, das ist nice. Aber er hat halt auch Geschicklichkeit, Ausdauer, Blitzwiderstand, noch ein Widerstand. Der ist halt ziemlich strong. Mhm. Das heißt, wenn ich so sick. Ach, da ist sogar ein Schlüssel. Nice. Wenn ich so drüber mhm. fahre und sick, dass das weiß ist, dann kann man es einmal liegen lassen, ne? Die Rotze. Alter, oh, der Schatten hat mich da gerade gesch geschreckt. Haben wir schon alles? No. Ich kann nicht noch mehr tragen. Da steht aber guter Kurzbogen, ist der denn gut? Schauen wir mal. So. Ja. Den Decken brauchen wir anscheinend noch nicht. So geht's weiter, ja? Ist der die umschaut? Na. Schauen. No, Boom. Um. So. Da ja. geht's ja noch weiter. Geht's geht ja verdammt viel weiter. Es äh, geht noch weiter. Ich weiß noch lange nicht aus. Zur ich bin jetzt warm. mir. Oh mein Gott, Dämonen, was ist da gewesen? Was heißt Bruder Dämonen? Oh, hallo, Das sind die Waldläuferinnen, das werden die Jägerinnen sein von der... von halt. Ich, ich mhm. Hey, warte mal. Das heißt, wir werden da jetzt mal ein Portal anstarten. Mhm. Skillen wir ja auch noch irgendwas, Fähigkeiten ich wahrscheinlich. Ich wieder die auf. Oh, wir haben neue Fähigkeiten. Hey, das muss ich jetzt durchlesen dann, das ist riesig geil durch. Aura, hö mal. Hm? Warte ne? mal. Hey, warte mal. Erhöht die Verteidigung ja, von euch in Ja, muss ein, Ja, irgendwer nice. ja, muss Nice. Ich muss das durchlesen. Ich ich muss schnell Ich liest das jetzt durch. Aber, aber jetzt, warum soll ich die Verteidigungsaura nehmen? Wieso soll ich das machen? Kann ich immer nur eine Aura aktiv haben? Warum mache ich dann die? Ich höre den Kältewiderstand. Das ist geil. Wenn gerade Kälte unterwegs ist, das kann man mal machen. Heiliges Feuer. Aura fliegt gegen die Nähe himmlische Flammen zu. LOL. Das ist einmal Ehre. Aura fliegt Eliten in den Schaden auf die Gegner. Das ist auch Ehre. Was? 250%? es schafft einen Blitz aus heiliger Energie, der unteren Gegner Schaden zufügt oder verwundete heilt Ja moin, warum ist denn jetzt auf einmal alles so cool? <lacht> Ist halt real cool. Wenn wir da jetzt einmal F3, ich weiß gar nicht mehr was F3 vor. Irgendwas. Achso. Fuck, irgendwas krieg. Oh da war F6. Yeah. Das ist überhaupt kein Sinn mehr, was ich da alles mache. Hä hey, wieso hab ich jetzt... Warum kann ich das verwenden? Anscheinend geht es nur in der Stadt, oder? Aber das sollte jetzt also eine ziemlich geile Fähigkeit sein. So. Das war's hm. Die Mana kostet noch nicht hoch. Warte mal. Soll ich das doch schon fertig? Ja. Anscheinend. Ja, das ist einfach ein Abgang. Siehst erst jetzt. Das ist auf aber Abgang. Nächste Nebene, oder? Schau mal. Ah, also das muss ich treffen. Ja moin. Wie witzig ist denn das? Ist strong? ah Lol Wie Damage macht das? Der Tun ist eigentlich ziemlich strong Ich muss dir mal sagen, wenn du mal ein Leben verloren hast Aber ich mache mal der War wieder unseren Super-Buff, Ich verstehe nicht, da, wieso der Anfang nichts kostet oder kann jetzt zum Beispiel die Fähigkeit drinnen haben dann die ganze Zeit F6 drücken. Geht ja, da, ja. Ah, dann ist eh F6 unten drinnen. Hm. Ja, yeah, yeah. hey, warte mal, das geht nicht so schnell. Und? Yo, please, warst du zu Wie viel cool? du? Ging das gut? Ich weiß nicht, ich so Ort okay. drin An, an, was ich dann doch. Ah, die Heilträger sind uns Slot. Was machst du hier? Okay, ich Ich einen Mann. Nichts gut? Ja, nicht gut, nicht noch. Dann kann ich aber den Buffer gleich rein tun, denn dann sind wir auch fertig, oder? Dann Warte. Die Fähigkeiten klingen immer so broke. Ich hab dich nur gekehlt bis jetzt <lacht> Ja, es ist auch hart, gar nichts so. auf Hey, sind unsere Dinger draufgegangen? Mhm So schnell Lol Da war einfach ein oranges Item Da Identifizieren hast du was, das wäre nice mm, Nope Okay, das ist immer wurscht. Ich kann Ich bin schon wieder voll. Ja warte mal, haben wir jetzt die da ist wieder abgeschlossen? Ja. Dann gehen wir nochmal zurück, oder? Gehen wir drauf und gleich zurück, mhm. bis du wusst. Da ist einfach so ein Boss. Aber ich mach ziemlich viel Damage. Ich aber mich einfach in der eigenen Welt nur cool Dann geb ich den Kältepfeiler irgendwie sieht ich das nicht ne? Kappe Schwierig ja nicht Nice Wer hilft denn da jetzt 4 Verteidigung 20 Energie nehmen wir So, jetzt haben wir alles gesehen. Na, da unten auch noch nicht. Doch, jetzt. Es muss alles so eingraben sein. Ja, peralliert jetzt schön. Ja, moin, da ist to... einfach so Party, alle machen Damage. Nur für real Damage. No, ja, es gibt Heal, Oh mein <lacht> Gott! Der Trank nimmt es ja nicht in instant. Also ohne Tränke ist man da aufgeschmissen. Ich der Ripp. Oh, ich bin Geil Ripp. Oh mein Gott. Das ist einfach ein Boss. Nebelholz haben wir der Schattenrichter. Oder Schadrichter also. oh, ja. Healer, oder so. Alter! Ich lasse einfach mal mein Healer laufen. Die krallen da einfach rauf. Schamane. Kann man sein Begleiter nehmen, als ein Sündner? Können wir auch? So, das ganze Material ist übervollt und überladen. Jo, ich kann nicht noch mehr tragen. Ich bin überladen. Wir halt schon wieder vor, wir gehen das hier. Hier will ich. Okay, so. Was doing. Der, der was zum Werwolf wird. Hm. Ich kann auch zum Werbeer werden. Los, ab. Oha. Wir sollten halt doch irgendwie bis auf da hinten muss man aufpassen. Also gegen lowe Monster sind die so strong, aber wenn ein starkes Monster ist, gehen sie ziemlich schnell drauf. War das schon wieder Höhe? Nein. No. Was auch? Was ist das? Hm. Jetzt haben wir wieder im Feld der Steine. Das sind schon Steine Erfahrung macht sich bezahlt ja, ich muss jetzt Erfahrung sammeln Wie lange hat er denn da den Yeah Und Da ist ein Quest, hat sie ja aggressiv ich finde ja den Turm in Schwarz mal hinter dem Dunkel. Er muss jetzt Quest... Ah, XP schon. Was ist denn das für eine Brücke? Hm. Zweitig sogar, gell? Okay? Oh. neue Quest. Wir müssen einen Turm finden. Schwiegerfahrungsschreiben. Irgendwo hingelaufen. sind immer alles so funkeln. Also immer mehr. Holy. ganze Bildschirm. Alle nach der Reihe wieder. Ich hab das schon nicht mehr. Level up. Da hab ich so funkeln die alle immer und rennen weg. Das ist voll praktisch. Weil ich so bezaubernd bin. Haha. <lacht> Ich will nicht weglaufen, oder? der <lacht> ganze Pulschen bewegt sich Wow Ah, er ja, schon wieder Okay, langsam ist es wahnsinnig Hey, wie schaffen wir das denn was überhaupt? Holy Es ist einfach, es wundet nur Okay, langsam wird es schwierig Langsam wird es schwierig Aber viel Aber mal pullen, pullen, pullen. Ja, schon wieder. Ganz schön neue, We neue Werte-Skin. <lacht> ja moin. Ja, hier mir das gerade im Shop, da. Ich hab mir vielleicht noch so'n. <lacht> ich weiß nicht, warum die immer alle funkeln und weglaufen. Da rätst schon wieder an, irgendwo, ne? Hehehe. weniger ich kann. Ich bin es wäre weniger. irgendwie ist dann immer zu... Gefühl, du hast alle Rest. Neue Fähigkeit. Die Aura ist... Oh. Das ist auch cool. Das war Bombe. Ich muss einfach alles andere skillen, das hilft auch nichts. Mhm. 7 Wo ist denn 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja. Das ist Mana? Ich glaube ne? nicht. Das ist aber alles voll. So, können wir die aufsammeln? Yes. Ich bin überladen. Oha, die macht 27 Damage. Benötige Stärke 40. <lacht> Das hätte ich. Naja, zwei Level. Ich kann nicht noch mehr tragen. Bin ich wieder kann cool. Nicht noch mehr tragen. Da liegt einfach alles im Boden. Geh mal zurück. Danke fürs Zuschauen, falls euch Diablo 2 gefallen hat. Gebt einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Servus!